Willkommen zurück zu Yoshi's Craft World, das ist schon eine Weile her gewesen, äh, aber darum geht es nicht, es geht jetzt nämlich darum, dass wir Spaß haben mit diesem Spiel und mit dieser, mit diesem Automaten, ja. Ich packe mal mein ganzes Geld rein und dann werden wir mal schauen, was wir in dieser Welt alles bekommen können. Und nicht wundern, das ist jede Folge so gewesen, ich habe es erst jetzt richtig gecheckt, dass, oh ein blauer Eimer, okay äh, <lacht> das, äh meine Audio ist leicht immer noch, was ich, normalerweise ist es irgendwie so zwei, drei, so zwei, drei Sekunden verzögert, ich hab's aber, äh, den, De ich habe nämlich einen Delay reingepackt, nur wer ist auf meine Stimme. Und trotzdem ist es noch so vielleicht nur irgendwie die Sekunde, wie verzögert, das kann ich nicht ändern. Oh, Monty, wow, das sieht cool aus. Darauf freue ich mich. Deshalb tut mir leid, falls ich manchmal irgendwie asynchron mitsingen. Aber ja, rosa Blumentopf das sieht auch ganz nice aus. Lila Springblume, Okay. Uh, Blumenbeet, alles klar. Grüner Kürbis. Grüner Blumentopf. Lila Blumenbeet. Und wir das alles das gleiche. Grüne Kaffeesahne, hey. Oh, das ist aber alles so das gleiche. Meine Güte, das gibt's doch nicht. Vollständig, Juhu. So. Das Ding war auch, ähm, dass ich viele Probleme hatte. Oh Bitte ich mein sagt mir nicht, man hört das im Hintergrund, egal, ich rede jetzt drüber. Ja, dass ich pro viele Probleme hatte, warte, wo wird, fange ich an. Komm, machen wir dieses schreckliche Level. Zuerst, 4,30, okay. Dass ich viele Probleme hatte, zum Beispiel, ähm, die Lust mir auch zu geben oder zum Beispiel, äh, ja, Aufnahme, auch allgemein Probleme, weil ich nicht viel Platz hatte und auch allgemein, im ähm, Real Life auch nicht viel Platz hatte, so auch noch was so, schnell beeilung äh, so, das war das stimmt ah ich habe ich dachte gerade es kommt dieses match match hier warum auch immer was ist bei mir so hier müssen wir aufpassen wir müssen nämlich nach drei Hä? wie schieße ich denn ab ja äh, das oh da kommt oh, da kommt no Wehe. Alter. Oh Gott. Okay, zweites irgendwo hier. Oder? Also ich habe zum Beispiel Probleme mit, äh, wo soll ich meinen TV hinsetzen? Also ich musste mich immer in den mitten im Raum sitzen Die letzten Folgen habe ich alle mitten in meinem Raum gemacht. Was? Irgendwas? Oh, Keine okay. Aber jetzt habe ich eine andere Lösung. Ich, sitz, ich drehe einfach nur meinen Stuhl, drehe meinen Bildschirm und dann ist, sehe ich so. Alles so schräg, fast gerade sogar. Also von daher passt das eigentlich ziemlich. So, ich hab Angst, dass ich so langsam den zweiten Pushi verpasse. Das wäre nämlich nicht so nice. Persönlich finde ich das jetzt nicht so. Nicht so, nicht so. Vielleicht hier im Vordergrund wäre wär fies. Oh. Da ist er. What? Mann, das Aimen in diesem Spiel das regt mich immer noch auf, aber ich habe ihn, bitte. Yes, yes, habe ich ihn, nice. Okay. Und, äh, Problem mit meinem Speicherplatz, einfach zu der zweiten, äh, zur zweiten Festplatte wechseln. Wo war das Problem? Dass, äh, ich, äh, zu faul war. Ja, ich war einfach zu faul. So, aber das hier ist anscheinend einfacher, als ich dachte ja ich dachte wirklich dass wir jetzt hier ein Akt aber nee wird's nicht wir werden heute noch in eine neue Welt gelangen das kann ich euch sagen das werde ich heute noch machen wir werden es aber erstmal diese Welt 100% abschließen ich will das nämlich jetzt immer machen erstmal in einer Welt alle Level spielen und danach 100% abschließen dann kommen wir erst zur nächsten Welt damit ich nicht Backtracking machen tun muss ja würde ich mir dann mit einer Welt komplett durch sein. Ich meine, wenn man dieses Spiel kein Backtracking braucht, also zumindest nach den ersten paar Welten, ähm, gibt es keinen Grund, also gibt es zumindest kein Hindernis, was dich, was dir verhindert, dass du ähm, die Welten alle sofort in einem 100% machen kannst. Von daher mache ich das. Kacke, ich glaube, ich habe den letzten übersehen, oder? Wo ich muss ihn ja bellen hören. Ich hoffe man hört mein Spiel nicht. Das weiß ich gerade nicht. Das habe ich nie angeguckt. Das war das einzige, was ich nie angeguckt habe. Oh man. muss jetzt genau hören. Wo ist denn der Außerdem, wie vielleicht viele von euch wissen, habe ich äh, drei Wochen nach einer also nach meinen zwei wichtigen äh, Ferien. Oh, hier ist mal Hier ist irgendwo. Scheiße. Nein! Nein, oh mein, oh mein, oh mein Gott, das war knapp. Nach meinen wichtigen ähm, äh, Ferien, Osterferien, äh, hatte ich dreiwöchiges Praktikum, ja. Das, das, das, das hat mir meine Freizeit geraubt und deshalb habe ich die letzten drei Wochen keine Videos hochgeladen, aber ich komme jetzt so langsam rein, erstmal mache ich so Streams und dann komme ich so langsam wieder rein mit Videos, ja. Jetzt wieder versuchen, mehr zu machen. Ist bitte das Ziel, Alter? Ich habe noch, ich habe eine halbe Minute. Ich muss jetzt ins Ziel. Hallo? Ist das Ziel, ja? please Ziel. Ziel Oh Ziel, nice. All Das ging einfach, als ich dachte. So ich muss jetzt mal für so wirklich wieder ins Video machen reinkommen und was auch immer, ne? Weil Stream ist ja easy, du drückst auf den Knopf und dann bist du einfach live, kannst du live alles spielen, aber Videos machen das ist etwas anderes anders. Das ist ja wirklich auch viele Streamer. Aber ja, ich mache YouTube Videos. Ich nur streame auch YouTube Videos. So drei Minuten lang habe ich Zeit, hier alle drei Pushy Pops zu finden. Äh, ich nehme jetzt schon circa sieben Minuten auf, also ja, ganz okay. Ich hoffe ich kann okay, noch kommen noch in die neue Welt. Ich muss auch das hier machen und dann muss ich noch die ganzen Items suchen, aber das werde ich jetzt ja nicht rausschneiden. Weil das ist ja langweilig. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Von hinten ist es ja schwer, finde ich. So, okay. Ich muss hören. So wie ich jetzt schon angefangen habe über Praktikum zu reden, kann ich ja eigentlich weitermachen. Es gibt bestimmt Leute, die würde das interessieren wo uh, ein Praktikum und sie war es. was halt. Oh, Chris. Mag nimmte auch das tun auch. Okay, nice. Ähm Da ist der erste. Alter. W was? Wo ist hin? Achso, so, ich dachte, ich dachte, ich habe jetzt verkackt, aber es ist gewollt. Yes, okay, tut mir leid. Ich war bei einem Spielwarenladen und habe, Alter, was habe ich gemacht? Ich habe Regale aufgeräumt, ich habe Etiketten verändert, weil das, das, das war halt wirklich seltsam dort. Die meisten Etiketten waren einfach komplett falsch und oh, das ist so weird, wenn man sich daran zurück Einfach so viel, so viel Mist. Waren alles umgeordnet, was immer. Seit wir, seit ich und die anderen Praktikanten, die hat halt wirklich viele. Drei aus meiner Schule und noch drei weitere. Ja. Und natürlich auch nicht auch ich. Also es waren schon viele Praktikanten. Und seit wir da sind, also ich und drei weitere aus meiner Schule, die hat nämlich auch noch drei wichtige Praktikum. Das war ja so ein Schulding, dass ganze, unser ganzes Jahrgang das machen musste. Äh, seit wir da waren, ist einfach aufgeräumt. Sonst war immer alles so durcheinander. Ich hoffe, die kriegen das in Griff. <lacht> Tut mir schon langsam leid. <lacht> Was? Da bellt irgendjemand. Hier. Nein! Drei Minuten. Äh, ne? Oh, lol. Ich, ich hab mich gerade gewundert, wo war der? Oh, lol. Okay. Yeah. Jetzt kann ich zumindest mal ein wenig Storytime in meine Videos bringen. Das ist doch auch ganz nice. Yeah. Yeah. Hört mein A-Knopf. Ist das nicht super? <lacht> Das ist cool, wenn man noch so ein kleiner YouTuber ist und man kann auch so ganz viel Blödsinn machen in seinen Videos. Sonst muss er ganz ernst bleiben, wie immer. So, hallo! Ich brauche Utensilien, aber wo waren die noch gleich? Ah ja, Origami-Karten. Los geht's! Ich benötige ein Vetterschild. Das findet man auf der Rückseite eines Gebiets mit blühenden Blumen. Das haben wir gesehen, das war direkt hier. Nahe des Endes des Levels gibt es das nämlich hier im Hintergrund. Ich habe es nämlich gesehen, wollte es auch eigentlich ansprechen, aber dann dachte ich mir, wozu ansprechen? Es ist ein schönes Spiel, das wissen wir alle. Aber hey, jetzt konnte ich es ansprechen. Sieht schön aus. Ja. Yeah. <lacht> Bitte hast du nicht so viele Quests. Juhu, gefunden, denke ich. Doch. Äh, Blumen zaubern jedem ein Lächeln auf das Gesicht. Wenn jemand traurig ist, schenkt man einfach Blumen. Und ich, hab, ich will noch eine Blume haben. Ich will nämlich äh, sechs... Äh, ich kann dir noch eine Blume geben, meine ich. Ähm, ich, ich möchte sechs Kohl haben. Äh, ich sage nur, Rückseite eines Gebiets mit einem großen Monty Sechs davon. Äh, wo war das? Sechs Kohl. Muss das hier gewesen sein? Oh. Das, das, das wird eine Challenge, aber okay. Versuch ich's mal. Hier. Yeah. Zack, zack und zack, zack, zack. Zackau. Da war Ich dachte gerade noch, äh, nee, das schaffe ich nicht mehr. Aber die letzten beiden waren so gesehen eigentlich direkt nebeneinander. Das, das war gar nicht mal so schwer. Also ja, gegen Ende hin kommen da nur zwei und ansonsten sind die meisten so Mitte und vorne. Ja, ist nicht so schwer, will ich damit sagen. Ich lese das nicht mal vor, weil das haben wir schon so oft gelesen. Ich brauche das nicht eigentlich nicht mehr lesen, denke ich mal. Ich habe noch eine Bitte. Ich brauche ein Flaschenhaus. Dieses süße Haus stand noch nirgendwo, wo es viele blumen blühende Blumen gibt. Äh. Das wäre wo? Hier. Im Vordergrund. Warum ist das so. Ohne Farbe. Naja, egal. Danach werde ich dann mal suchen gehen. Relativ am Anfang, würde ich sagen, kann man das finden. Und zwar ist es, denke ich mal, das hier. Ja, ja das ist okay. Ja, das war auch nicht schwer. Die einzige Schwierigkeit ist halt, zu wissen, wie es aussieht. Aber von der Form her, das war ja so eine einzigartige Form, die sollte man eigentlich finden. Also von daher weiß ich nicht, ich finde es einfach. Können wir zur nächsten Welt? Hast du genug? Was ist das jetzt? Please? Ah nee, noch was. Ich brauche eine Rübe. Zu finden, wenn man sich mit einem großen monty auf anlegt. Was? Mit einem großen monty -Bauerwurf? Also hier? Oh, hier irgendwo. Da werde ich dann mal nachsuchen gehen. Juhu. So, ab hier geht es los mit diesen großen Montys. Die gibt es ja erst am Ende des Levels. Das ist ja so gegen Ende des Levels jetzt schon. Und ich sehe es. Yay. Was ich noch nicht gesagt habe, ist, dass ich mit dem kleinen Puffy spiele. Mit dem kleinen ähm, Pufferfisch. Und mit dem orangen Yoshi. Ich glaube, nächste, Fo nächste Folge wird die letzte Folge, wo ich... Ähm ja, nächste Folge zeige sch ich schon die letzte Yoshi-Farbe, die ich noch nicht gezeigt habe. Und in dieser Folge ja, den Orangen. Und nächste Folge... Das ist einfach überraschend, ich sag's jetzt noch nicht. <lacht> das sind eher, denke ich mal, alle schon. Äh, fünf Schmetterlinge. Oh, ich habe keine Lust, ich hab keine Lust auf alles. Schmetterlinge findet man oft in der Nähe bl in blühender Blumen. Fünf Stück. Dann sehen wir uns, wenn ich alle hab. Piu, piu, piu. Oh, da, da war einer? Den, den habe ich gar nicht gesehen. Oh, das ist blöd. Ich wollte jetzt gerade so ein cooles piupiu -Piu machen. Aber okay. Ist das ein Ernst? Okay, das das, was wir noch hätte versteckt, ist das andere. Oh, ich habe jetzt zehn Minuten oder so nach dem Ding gesucht. Ja, okay, nicht zehn Minuten, sondern fünf Minuten. Aber insgesamt gehe ich jetzt schon zehn Minuten auf und... Ah! Das ist so ein Pain. Bitte sagt mir, es war's jetzt. Bitte. Komm schon, der arme Jolli. Oh, ich sogar schon sein Kostüm verloren. Ein Radieschen. Die Rückseite eines Gebiets in einem großen. Oh, da war ich doch schon. Was soll ich da nochmal Ah! Okay. Es war hier. Aber wo war hier bitte ein großer Monty mau Ich habe mir das die ganze Zeit überlegt. Gibt es überhaupt auf der Rückseite einen großen Monty Mawroth? Nein, gibt es nicht. Warum sagt das Spiel dann, ja, da, wo ein großer Monty Mawroth ist, auf der Rückseite? Ich habe überall geguckt, es war nirgendswo einer. Das hat mich frustriert. Ich habe vor allem so ein, dieses Level hier, das geht irgendwie, weiß ich nicht, das geht 4-5 Minuten. Oh, das hat mich jetzt so aufgeregt. Ich hab's zufällig noch im Hintergrund gesehen gerade. Oh Gott. Bitte lass es. Ich will die neue Welt, die coolen neuen Level genießen und nicht mehr deine, deine Arbeit machen. Oh, danke. Hui, 100 Zum Glück ist jede Folge 30 Minuten. Also, das hätte ich niemals schaffen können, alles. So, und ich entscheide mich dazu, bei dieser großen Map erstmal nach unten zu gehen dann nach oben und dann durch die Mitte. So habe ich mich jetzt entschieden. Und let's go. Äh, uff, ich bin so kaputt. Hätte ich doch nur 15 Grenzerblumen. Ach, 15, du. Die habe ich locker. Das ist nicht viel. Das ist easy. Jum. Danke, es geht mir schon viel besser. Ui, es wird eine zuckersüße Welt, denke ich mal. Märchenbuchland. Herzlich willkommen. Was Märchenbuchland? Okay, ich habe jetzt eigentlich sowas wie Schokolade und Cupcakes und so erwartet, aber Märchen? Okay. Flauschemobile ist das erste Level, das wir heute noch machen werden. Aber ich werde kurz mein Outfit ändern, weil ich habe keins mehr. Ich habe es verloren. Wie auch immer. Ähm, irgendwas Süßes, Irgendwas, was man essen kann vielleicht als Outfit. Äh, das wäre doch nice, oder? Was hätten wir denn da so? Und vielleicht sowas. Ui. Ui, ich glaube. Ja, ich glaube ich nur das Blumenbeet. Ich nehme das, das sieht süß aus irgendwie. Bitte gibt es jetzt coole Level, die mich davon ablenken, dass ich gerade wieder leiden musste und eine 100 und eine Welt prozenten musste. geht es ist keine Welt, das ist mehr so wie eine Ebene, aber was auch immer, keine Ahnung. Also sonst hätte der Spiel irgendwie 30 Welten und jede Welt hat nur so zwei, drei Level. Softe Version, uh, die Dinger, die hat man zuletzt in ich ich, uh, Woody World gesehen. Schön, dass die auch wieder da sind. Also zuletzt in Woody World, das war ja das letzte Yoshi Spiel. Eigentlich aber, ja, keine Ahnung, ich, ja, ich wollte nur sagen, dass wir in diesem Spiel auch gar nicht gesehen haben. Die Dinger, ich will die gestern in den Hintergrund achten, aber ist ja nicht wichtig, weil wir suchen ja noch nichts. Das geht Jetzt wieder um 100 Prozent, das muss wieder üben prozent zu suchen oder halt zu machen oder was auch immer. Ja, so hier ist das Rätsel da drauf stehen, damit das hier hochgehen, damit wir hier hochkommen. Geil, was hier oben kann man stehen. Oh, oh das war wichtig. Oh, das war wirklich wichtig. Oh, ein Red Coin, der ich jetzt verloren äh, Ja, oder halt vergessen. oder Was auch immer, ich kann runter. Ah, hier kann man runter. Aber das hat wehgetan. geht geht's weiter. Ja, gut. Äh. Ich muss mal auf das Level klarkommen gerade. Ich will nichts verpassen oder sonst was. Äh, ne, hallo? Oh. Nach oben. Ja, danke schön. So, da vorne ist ein Flyguy. Da brauche ich erstmal irgendwas zum Abschießen. So was nennt sich eigentlich Eier. Oh, was bist du denn? Und da im war noch so ein Ding. Oh, wow, oh nein. Ich will mein Ding nicht verlieren. Wie besiege ich den? Also die kann, kann ich gar nicht aufnehmen. Ja, warte. Ich kann ich mal kurz noch zurückgehen und mir ein paar Scheigeis holen. Ach, was soll denn das? Ich bin, wenn mein Aufwand kaputt geht, dann ich das Level neu. Ganz ehrlich, da meine ich nicht mit. Hier hochstehen, damit ich hier schnell nach oben kann. So, äh, Scheigeis. Ich will noch nochmal zurückgehen. Da waren noch Sachen. Oh, oh, oh, oh, oh, die dinger die haben wir zuletzt in irgendeinem Yoshi island spiel gesehen glaube ich oder kann das sein die Dinger haben sie aber auch schon verändert der 3g der 3d die 3d die sieht schon etwas seltsam aus vor allem wenn sie ihr gesicht so drehen Aber okay ich habe ja, hab das spiel ja nicht gemacht So, das sollte jetzt reichen ich gehe zurück wir wollen ja alles sammeln alles in 100 prozent ja. So, angefangen mit hier vorne. Angefangen mit hier vorne. Bam. So, das war eine Redcoin. Und hier unten? Zack! Hui! Münzen! Ah, ja, das waren nur Münzen. Naja, immerhin Habe ich das jetzt auch noch gesehen. Aber es ist auch nur Münzen. Nee, das ist. Uh, das sind nicht normale Münzen. Oh lol. Will ich die jetzt übersehen, dann wäre ich böse gewesen. Zack. Eine Blume! Die war es wert. Dies ist sogar die erste. Heißt bisher ja nichts verpasst. So, was bist du denn für ein, für ein Oshidu Was bist du für einer? Ein süßer Kleiner. Bei So, jetzt bin ich wieder vollgeheilt. Und.. Gucken wir uns weiter um. War da nicht im Hintergrund noch was? Nee. Man muss auch im Hintergrund, achten weil es. achten, weil es kann ja auch sein, dass im Hintergrund irgendwelche Geschenke sind, die da rumlauern. Und sich da verstecken die Geschenke, das kennt ihr alles. Nichts, warum ist hier nichts? Oder vielleicht kommt ja erst was, wenn ich hier rauf schießt. Ja, falls ihr jetzt meine Hunde hört oder irgendwelche Kinder draußen. Ja, meine Hunde bellen, weil Kinder draußen sind und laut sind. Äh, ist blöd. ne? Ich habe mir das ja nicht ausgesucht, wo ich wohne. da bin noch jung für. Noch in ein paar Jahren, ich immer noch Let's Plays machen und da werde ich dann endlich in meiner Wohnung wohnen oder in meinem Haus wohnen, kommt darauf an. Und dann, ja, dann werde ich darauf achten, dass es nicht so krass laut ist. So, und jetzt habe ich Angst auf dieses Minigame und ich habe es schon verkackt, glaube ich, oder? Bitte sagt mir nicht, das war irgendwas wert. Bitte sagt mir nicht, das war eine Blume oder so wert. Das kann gut eine Blume wert gewesen sein. Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Schon so lange her? Ein Monat. Als ich das Spiel gespielt habe, kann das sein? Kann das sein? Kann das sein? Nee, ich glaube, das war wirklich so ein Monat her. Als ich das letzte Spiel gespielt habe. Wow. Nicht so nice. Münzen überall. Vielleicht kriege ich ja eine Blume, wenn ich alle einsammeln Man kann ja mal hoffen, ne? Man kann ja mal. Man kann ja mal versuchen. sind nichts? Okay. Oha. Hier ist auch nichts. Hm. Sicher, dass hier nichts ist? Vielleicht hier in der Mitte? Nee. Hm. Ich kriege immer ganz viele Flashbacks zu Woody World, weil da gab es ja auch solche Dinger. Aber da konnte man auch immer abschießen seine eigenen Brücken machen, also seine eigenen Plattformen machen und. Da war eigentlich auch fast immer irgendein unsichtbarer flatter Aber ja, hier anscheinend nicht. So, hier kann man lang, wenn man das abschießt. Oh oh. Oh. Das hat sich natürlich gelohnt. Finde ich doch schön und nett und super. Was wir für zwei? Oh Mann, Kann ich zumindest die Red Roy die Red Coins haben? Ja gut, die werde ich wahrscheinlich auch nicht haben, wenn mit zwei fehlen. Zwei Blumen. In den alten Yoshi-Spielen war das immer dieser Aids, das. Und zumindest in dem. Ja doch. Da, da, wenn du Es wurde von Yoshi-Spiel zu Yoshi-Spiel immer äh, einfacher, alles einzusammeln, weil sonst war es immer so, ja, hast du eine Sache nicht gehabt? Oh, musst du alles neu sammeln? Ja, das ist mir egal, so also, weißt du. Zum Glück haben wir es geändert, aber das frustriert halt immer. Und das ist doof. Okay, das ist normal. Münze, hier oben ist vielleicht noch was. Ach, da muss ich sogar lang, oder? Geht's ja weiter? Kann sein nein du sparst betrug äh, drehen wir kurz eine extra runde juhu womit zwei blumen fehlen und ich die folge noch länger machen werde ich weiß ich weiß wirklich nicht wie lange sie ist ich mache jetzt das level noch fertig in dieser folge 100 prozent und dann ja mir egal keine ahnung okay ich zumindest die anderen blumen noch mir fehlen jetzt drei blumen ey. so Okay, was muss ich hier machen? Äh, äh, äh, da. Nein, da. Nein, äh, da. Nein, äh, da. Was zum Teufel, wo war der? Oh, ich hab's das schon so verkackt. Zu nichts mehr, das ist einfach nur lächerlich und blame. Mich regt das auch nur noch auf. Also, ich weiß, ob das nur ich bin, aber irgendwie habe ich noch nie so ein Spiel gespielt, wo mich das wirklich, also so wirklich, wirklich bei jedem einzelnen Level aufregt, die 100 Prozent zu sammeln. Aber ich will es machen, weil ich will 100 Prozent als Player habe. Ich will das Spiel komplettieren und dann habe ich es durch, weißt du. Aber ich habe noch nie so ein Spiel gespielt, wo mich das so aufregt. Und ich mich am liebsten sofort äh, darum kümmern möchte, dass ich die nochmal versuchen kann. Aber nö. Oh nö, ich darf die nicht nochmal versuchen. Das ist so nervig. Das ist... Alter. So nervig. Ich wollte auch noch einen anderen Kritikpunkt ein, äh, ja, ansprechen, aber ich habe vergessen, welcher es war. Das war irgendwas mit dem... Levels, glaube ich, oder? Achso, ja, das. Äh, oder? Nein, ich weiß es nicht mehr. Ähm, was ich auf jeden Fall jetzt versuchen will, ist, das da oben fertig zu kriegen. Weil, wenn ich Glück habe, sind dann jetzt noch fünf Red Coins. Sind eh nicht sein, aber hey. Man weiß ja nie. <lacht> Richtig? Och, Mann. Was wollen die Dinger noch mal. Oh, ich hab so verkackt. Ich habe so hart reingeschissen das Level einfach Kage du einfach Kage äh. keine Ahnung, ob ich nur bin aber ich weiß nicht ich bin auch kurz davor zu sagen dass das Spiel auch wirklich den Preis von 50 Euro und nicht 60 Euro Vollpreis auch irgendwie verdient hat so weißt du, weil es du willst das Spiel eigentlich halt auch wirklich versuchen 100% zu spielen. Also zumindest wenn ich jetzt immer so die meisten die spielen natürlich casual, die spielen nur so durch, sammeln das, was sie halt kriegen. Für die ist das hier in Ordnung, so drei von acht Blumen, denken sie so, ja, okay, immerhin ein paar. Aber ich bin jemand, ja, wenn ich ein Spiel spiele, dann will ich es auch 100% haben. Ich will alles haben, ich will die komplette die volle Experience haben, ja. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie nachvollziehen wie kann oder nicht, oder ob ich jetzt gerade Müll habe. Aber ja. Oh Gott. Das einzige, was, momentan das einzige, was ich Positive sagen kann zum Spiel ist, dass es schön aussieht. Ansonsten frustriert es. Ist. Wir sehen uns. Wenn man hier nach links geht, dann würde man hier oben diese Passage sehen. Und hier unten gibt es nämlich was. Wie komme ich denn? So, ne? Das hier ist nämlich die zweite. Wo die dritte ist, das wissen wir alle. Wir wissen auch alle, wie gut ich mir Sachen merken kann immer innerhalb von Sekunden. Aber das ist ja auch wirklich nie erwartet, ich dachte ich muss das alles abschießen oder wieso? Hier ist das, ne? Oder ist es? Das? Nee, das hier ist es nicht. Aber das mache ich auch mal eben. Ich will mal gucken, ob ich das schaffe. Und ansonsten sehen wir uns gleich beim anderen Ort. Wieder. Hier will ich euch zeigen: Hier gibt es nichts für. Doch! Was? Warte, was? Da gab es was für. Trotzdem, mir fehlen rote Münzen. Ein Moment, was? Wo wo sind die letzten fünf Münzen? Oh nein! Ja, was ich auch noch zeigen wollte, wenn man hier nach unten drückt, dann sieht es halt wirklich so aus, weil wir so ein, so ein kleines Blumenbild in, einem, in, einem, in einer Box drin. Ja, So, aufpassen. Der ist rechts. Heißt, der ist hier links. Oder nicht? Äh? Ich hoffe, jetzt er das noch nochmal neu machen, weil ich anscheinend doch noch so, zu so blöd bin, um das zu checken. Ist das, ist das gerade euer Ernst? Warte, kann ich zumindest genug Scheigeist haben? Dann vielleicht ist das ist mir egal. Einfach genug Eier haben. Wo mein Ding kaputt geht. Und damit ich gucken kann, was eigentlich in der letzten in der letzten Flatter das wir gesehen haben. Ich brauche auf jeden Fall nach diesem Video eine Pause von dem Spiel. Mal wieder. Aber nicht in den Monatpause. Nur ein paar Tage. Als ob hier wären alle gewesen. Nee, mir fehlen immer noch zwei. <lacht> Dieses Spiel. Ich kann es einfach nicht glauben. Dieses Spiel raubt mir den letzten Nerv. Bin das nur ich? <lacht> oh, die Folge wird bestimmt schon wieder so lang. Kann das sein? Warte, hier ist noch was. Ach so, das hatte ich schon. Ach, ja. Wir sehen uns irgendwann in zehn Jahren. Wenn ich mich dann noch so entscheide, ja, kein Bock mehr auf das Spiel. <lacht> Doch kein Let's Play mehr. Hier nach oben springen und dann gibt es hier oben Münzen und hier gibt es die letzten beiden. Und dann, äh, ist das ist das gerade deren Ernst? Dann habe ich zumindest die Red Coins. Ich habe nämlich gedacht, die würden jetzt richtige Qual sein, aber nee, die habe ich dann jetzt. Jetzt heißt es nur noch die letzte Starcoin, die auch ein Akt wird. Bin ich mir sicher, werde ich es diesmal schaffen. Was? Oh, die haben mit mir gespielt. Ich dachte, das wäre halt ganz an der Seite, aber nee, die zeigen nicht alle Wolken, die zeigen nur so die mittleren. Alles klar, Leute, dann haben wir dies. doch das Level noch 100% machen können. Ich mache doch noch 100% weiter, hey, Ja, ähm, ich gönn mir erstmal eine Pause, würde ich sagen. Ich hoffe, euch hat es viel gefallen und ich würde sagen, schau doch beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn es heißt. Hier Crafted. Wow! Yeah! das Spiel noch besser werden? Ich hoffe. Das ist, in diesem Fall ist, ist nämlich meine Meinung etwas gesunken. Hat man, glaube ich, gemerkt. Aber ihr seht, die rote Blumenabzeichen da oben, das, glaube ich, heißt, dass ich alles habe. Wie immer. Bis dann. Und ciao.